In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Instagram am besten einstellen könnt, wenn ihr eure Privatsphäre schützen wollt. Um eure Privatsphäre in Instagram einzustellen, geht ihr auf euer Profil, dann oben auf die drei Striche und dann auf Einstellungen. Wählt Privatsphäre aus. Am wichtigsten finde ich persönlich die Möglichkeit, ein privates Konto einzustellen. Damit könnt ihr eure Inhalte davor schützen, dass sie einfach jeder im Internet sehen kann. Stattdessen könnt ihr dann nämlich auswählen, wer euch folgen darf. Vielleicht bekommt ihr auch manchmal unangenehme Nachrichten oder Kommentare. Unter diesem Punkt könnt ihr diese verbergen. Ihr könnt auch den Filter noch stärker einstellen, wenn der bisherige nicht ausreicht und in der Liste Begriffe oder Emojis einstellen, die ihr in euren Nachrichten oder Kommentaren nicht sehen wollt. Klickt dann jeweils noch auf Verbergen. Ihr könnt Kommentare auch für einzelne Personen blockieren. Unter Nachrichten könnt ihr zudem insgesamt einstellen, ob euch Fremde kontaktieren können und ob sie euch in Gruppen hinzufügen dürfen. Wenn euch jemand trotzdem unangenehme Kommentare schreibt, könnt ihr diese Person blockieren oder einschränken. Schränkt ihr sie ein, kann sie zwar Kommentare schreiben, diese werden jedoch für niemanden außer euch sichtbar, außer ihr schaltet sie selbst frei. Mit diesen Einstellungen könnt ihr bereits einige unangenehme Begegnungen vermeiden. Unter Beiträge könnt ihr entscheiden, dass euch nicht jeder auf irgendein Bild markieren darf und die Markierungen erst genehmigen wollt, bevor sie für andere sichtbar werden. Auch ob jemand euren Profilnamen in Stories, Beiträgen oder Kommentaren erwähnen darf, könnt ihr entscheiden. Falls ihr nicht wollt, dass alle Follower auf eure Stories antworten können, stellt das hier entsprechend um. Außerdem könnt ihr entscheiden, ob eure Follower eure Stories untereinander in Nachrichten verschicken können. Damit das nicht geht, muss der Haken hier aus sein. Damit eure Beiträge nicht in Guides von anderen Profilen auftauchen können, lasst hier den Haken aus. Und noch ein letzter Punkt. Unter Aktivitätsstatus könnt ihr entscheiden, ob andere sehen können, ob ihr gerade online seid. Geht auch die Einstellungen am besten mal direkt in eurem Gerät durch und schreibt uns einfach einen Kommentar, falls ihr irgendwelche Fragen habt.